Du wolltest es noch was erzählen, du hast gesagt, es ist viel passiert und auch wieder nicht. Hallo! Willkommen in die neue Woche. Ich bin gerade echt überrascht wie freundlich die Locals hier sind, also die Einheimischen. Mhm. Wir waren hier wingen in äh, San Foca oder ja, da ja, sind San wir noch Und haben uns so getroffen mit ein paar Winger, andere Winger. Giorgio und Fernando, beide so um den 50 und die waren richtig begeistert von äh, unserer Action, aber auch wir haben ein paar Bilder gemacht. Von ihnen, denen auch, von denen, genau. Genau, und als Dankeschön bekommt, der, bekommt, bekommt er gerade angefahren und gibt uns hier das, sehe ich, also Hörnchen. Eishörnchen. Eishörnchen. Und ich glaube, ich schätze mal, es ist Eis, wow. es ist sehr viel Eis. Und geht. wie viel? Oh Gott, das können wir nicht alles essen, oder? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> wir haben ja keine Gefriertruhe. Das wird eine ordentliche Menge Eis essen. Ja, das findest du nicht schlimm, ne? <lacht> aber wenn du einen Löffel gibst, dann mache ich dir ein Eis. Mega! Ja, das ist doch Italien, oder? <lacht> Großer Löffel? Ja, großen. Schön reindrücken. Nicht echt Wetter für Eis, aber... <lacht> ja, jetzt fehlen hier Leute, mit denen wir das teilen können. Irgendwie hier ist niemand. Nee. Und er ist direkt wieder gefahren, deshalb.. Du musst es direkt okay, essen. Okay, gib mal. Pass auf, es schon... Mm. Und? Mm. Aber lecker, ja. Gut? Aha. Uh -huh. Und? Richtig lecker. Aber es war ein bisschen schwierig, weil es war richtig weich, mm -hmm. das reinzubekommen. Ich bin ja auch keine. Mm -hmm. Und ich habe noch genug. Ich bin auch keine. Äh, Erfahrene Gelatte, Gelateria. Gelateria. Keine Ahnung. Als Verkäufer. Aber. <lacht> hm. Also, wir starten die neue Woche mit Eis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auf eine neue Woche. Startet gut für Kai, oder? Ja, so kann die Woche starten. <lacht> I'm this, no? <laughs> <laughs> Richtig schönen Tag auf dem Wasser in äh, San Fuca am Wingen. Äh, das ist ja noch an der Ostseite am, äh, ähm, am Stiefel. Und wir sind jetzt äh, an die Westseite gefahren. Und stehen hier richtig herrlich direkt äh, am Strand. Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wo wir sind. Also hier Italien und hier am Hacken sind wir. Und wir waren jetzt die letzten Tage immer hier so bei diesem blauen Ding. Und jetzt sind wir gerade an der gegenüberliegenden Seite und äh, hoffen, dass wir da heute Wind bekommen. Und so ist der Blick hier raus. Direkt am Wasser. Wir haben gestern auch wieder eingekauft. Ähm, Obstnetz ist wieder voll. Jetzt wird erstmal Müsli gemacht. Wo wir jetzt äh, auch wieder mehr drauf achten müssen, weil es irgendwie einfach wieder kühler ist. Und vor allem die Nächte äh, ist die Feuchtigkeit, weil es wird hier abends richtig feucht. Alles was draußen leben bleibt, ist einfach pitschenass ähm, und jetzt sind halt die Fenster auch äh, morgens wieder komplett beschlagen. Da müssen wir jetzt schon mal gucken, dass wir das wieder trocken kriegen, dass wir nicht wieder so ein Schimmelproblem kriegen, kriegen wie äh, letzten Winter. Ähm, genau. Das ist jetzt irgendwie schon, da merkt man richtig, dass der Herbst da ist. Und aber auch, ähm, es gibt wieder andere Obstsorten. Wir haben jetzt zum ersten Mal wieder Kaki gekauft. Das ist so eine richtige Winterfrucht, finde ich hier. Oh, das ist so lecker. Aber man muss auch wirklich die guten erwischen. Wir hatten mal eine. Da beißt man rein und dann ist einfach der ganze Mund taub. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe gerade probiert. Die, die wir jetzt benutzt haben, schmeckt köstlich. Also richtig, richtig gut. Hier, da seht ihr wahrscheinlich, wie feucht dieses Fenster ist. Und das machen wir mal dieses Tuch ab. Tada! Pitsch, nasse Scheibe. Ja, und das Tuch ist natürlich auch feuchtlich. Naja, jetzt hat man halt wieder andere Aufgaben. Und ihr seht, es ist frischer. Kai läuft hier im Pulli. Ähm, telefoniert mit seiner Mama. <lacht> ja, wenn man halt nur einen Bus hat und irgendwie keine Wohnung, wo man irgendwie extra Zimmer hat, dann muss man sich so seine... Privatsphäre schaffen, irgendwie zum Telefonieren, dann muss man halt irgendwie draußen äh, rumlaufen. Wir müssen sagen, wir freuen uns auch echt wieder eine feste Wohnung zu haben und äh, ja, einfach wieder ein bisschen mehr Platz. Vor allem jetzt, wo man ab 5. Wenn es dunkel ist, nur noch im Bus sitzt, dann wird das schon natürlich klein. Und äh, ja, da sind wir dann echt auch langsam dran zu, wieder irgendwie was Festes zu finden. Aber jetzt Freuen wir uns erstmal nochmal, dass wir ein paar Wochen hier ein bisschen wärmeres haben. Müsli! Oh, geil. Banane, ja? Kaki, Kiwi. Oh, richtig. Äh... Und ich habe äh, die Kaki erst kurz probiert, dass sie auch nicht uns ah, betäubt. Ja. Oh, ja, das haben wir mal gehabt, ne? Ja, habe ich erzählt. Ja. War furchtbar. Ähm. Danke fürs Vorbereiten. Ich habe noch kurz mit meiner Mutter telefoniert. Habe ich gesagt, dass. Das ich, ah ja, die hat sich gefreut von mich zu hören auch. Pass auf, dass auf das nichts raus wird. Ja, und äh, du hast schön voll gemacht. Und äh, jetzt hat es morgens in der Sonne, oder? Jetzt sind das Frühstück und da soll Wind kommen. Ja. Geh nochmal äh, wingen. Ähm, du hast erzählt, wir haben jetzt gar nicht gevloggt, ne? Letzte, äh, hast du es erzählt? Nee. Es ist jetzt schon Freitag und wir haben Montag äh, angefangen zu vloggen. Mit dem Eis. Mit dem Eis. <lacht> Zum Freitag. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Eigentlich. Und auch wieder gar nichts. Wir hatten kurz fast... Sollen wir das später erzählen? Ah ja. Zusammen? Buonasera. Buonasera. So schnell ja. ist es dann auch schon wieder dunkel. Du wolltest noch was erzählen. Du hattest gesagt, es ist viel passiert und auch wieder nicht. Ja, und was ich damit meine, Ja, du? was du damit meinst. Ja, ja, viel passiert ist, dass wir haben uns... Ähm, weil wir uns langsam auf die Rückreise vorbereiten sind, haben wir uns auf so ein Portal eingeschrieben für Mietwohnungen. Dies sind äh, soziale Mietwohnungen, sogar. haben wir uns eingeschrieben. Genau, also wir wollen nach der Reise nicht wieder zurück nach Deutschland, ja. sondern äh, in die Niederlande ziehen, wo Kai davor gewohnt hat, bevor er mich kennengelernt hat, mhm. ans Meer natürlich. Ja. Wir können es mehr nicht vermissen nach dieser Reise. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir dann auf ganz großes Glück eigentlich eine Wohnung angeboten bekommen. Ja, das ja. wurde gelost, weil meistens geht es nach Rangliste und da stehen mhm. wir ganz unten, weil wir uns gerade eingeschrieben haben. Ja, aber die wurden gelost und dann haben, waren wir so irgendwie vorne dabei und haben es dann auch angeboten bekommen. Mhm. Und waren schon richtig happy. Ja, ja, wir nehmen sie, wir nehmen sie. <lacht> und wir waren schon dabei, ja, welche Farben nehmen wir für die Wände und dann richten ja. wir es schön und ein. Vor allem und wir haben ein Plätzchen und das sollte auch relativ kurzfristig sein. Genau. Das heißt, dann mussten wir eigentlich so in einem Monat schon wieder zurück sein. Und da haben wir uns irgendwie schon aufgefreut, weil es ähm, wird ja auch... Dunkler, schnell dunkel, kälter und feuchter. feuchter. Und ja, und irgendwann. Wir merken, es dann. ist gut, wenn die Reise langsam zu Ende geht. Soll ja. jetzt nicht heißen, dass wir es nicht noch genießen und es scheiße ist. Nee, nee gar so nicht. ist es nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man irgendwie so lange in dem Bus gelebt hat, dass man sich einfach wieder freut ja. auf Festigkeit. Ja. Jetzt kommt die große Enttäuschung. Die Holländer wollen uns nicht <lacht> haben, also mir nicht mehr und äh, auch nicht. Ja, wir haben die, ja. Wohnung, die Wohnung doch nicht bekommen, nee. weil wir nicht die entsprechenden Papiere vorlegen können. Die brauchen dann Gehaltsvorweis, äh, mhm. ja. haben wir auch über Kai seine Freelance Arbeit, aber das sind deutsche Papiere und die werden nicht anerkannt, sondern nur, man muss ein Einkommen in die Niederlanden generieren. Vorweisen können. Vorweisen ja. können. Und die mussten das dann abhaken können und das konnte die nicht und dann sagen die, okay, ja. das geht nicht. Also Bürokratie hoch 10, aber ja. so ist es. Ja. Von dem her ist viel passiert, aber halt auch wieder nichts. Nee. Aber da waren wir natürlich, könnt ihr verstehen, voll mit beschäftigt. Und das und haben äh, wir auch ganz vergessen, irgendwie zu filmen. Irgendwie zu filmen und ja. Deswegen tut mir leid, ja. dass ihr jetzt diese Woche nicht so viel gesehen habt, aber es ist es auch, gab nicht auch nicht viel zu sehen. Viel zu sehen. <lacht> ja. Aber wir sind äh, frisch geduscht, wir haben heute noch duschen in einem Schwimmbad. Ja. Weil, wir, weil es einfach heute kalt war, es war ein regnerischer Tag, es hat irgendwie abgekühlt. Uns war frisch und wir hatten es echt mal wieder nötig und dann haben wir bei einem Schwimmbad nachgefragt, ob wir duschen ja. können. Ja. Also dann würde ich sagen, so enden wir die Woche und starten Sauber. dann. Nächste Woche frisch in die nächste Woche. Beenden ja. frisch und starten frisch. Ja. Mal schauen, ja. ob das klappt. <lacht> <lacht> er wird es erfahren. Ja. ja. Bis dahin. Und für die Woche genug. Macht's gut. Dank, Tschüss.